Na, na, seht ihr es? Der Rasensprenger ist kaputt. Da liegt das Corpus Delicti. Abgefetzt. <lacht> Alles auseinandergefetzt. Ich hab noch mal richtig schön gemäht. Letzten Montag, heute ist Donnerstag, der 19. September. Ja, ich dachte mal so ganz locker, ich könnte mit meinem Spindelmäher einfach über den Rasensprenger rüberfahren. Der stand so ein bisschen raus und aus die Maus. Kaputt. Jetzt bauen wir einen weiteren neuen Rasensprenger von Hunter ein. Das sind das sind die Gardena-Rasensprenger. Und das hier sind die Rasensprenger von Hunter. Hunter, eine wirklich coole Rasensprengermarke. Cooler Wettbewerber zu Gardena, wesentlich robuster, wie alle in diesem schönen Video zum Thema Gartenbewässerung gesagt haben. Wesentlich robuster. Machen wir jetzt hier so eine Verbindung um die neuen Leitungen an die alte Gardena-Bewässerungsanlage anzubauen. Ich habe eine relativ alte Gardena-Bewässerungsanlage drin und da hatte G Gardena noch nicht diese typischen Dreiviertel Zoll Rohre. Das ist hier so eine eigene Größe gewesen von Gardena. Jetzt hat Gardena auch auf, äh, ich glaube, Dreiviertel Zoll Rohre umgestellt. Ich hoffe, es ist Dreiviertel Zoll, ist auch egal. Können mehr sagen, wenn es falsch ist. So, aber die sind etwas kleiner als die Zollrohre. Also Brauche ich genau das ist hier für dreiviertel Zoll richtig und das ist was kleiner. Jetzt muss ich hier über diesen äh, wie nennen wir das? Schlauchverbinder, über diesen Schlauchverbinder, muss ich das alte Rohr, das passt nämlich gut hier rauf, das alte Rohr mit einem dreiviertel Zoll Rohr. Hier mit diesem Dreifisch Zollrohr verbinden. Und das ist, das ist das Problem. Das geht also hier auch rauf. Naja, relativ gut. Schlauchklemme. Hier, mit so schönen Metallschlauchklemmen, kann man die ganze Sache dann reparieren. Genau. So, und das machen wir jetzt, ehe es dunkel wird. Action. Ja, was ich noch zeigen wollte, was ich noch zeigen wollte ist... Diese Hunter, diese Hunter-Beregnungsanlagen, diese Hunter-Regensprenger sind, sind, sind aus Edelstahl. Das ist richtig cool, finde ich. Und was auch richtig cool ist, diese Hunter-Regensprenger passen an die Gardiner-Anschlüsse dran. Das ist... Voll kompatibel. Man kann also diese neuen Dardena Standard-Schnellverbinder benutzen und, und richtig schön festschrauben. Sonst ist das Ding nicht dicht. Oh, jetzt habe ich das Werkzeug abgebrochen. Bis zum Anschlag festschrauben und dann ist gut. Ja, das ist ja wieder bescheuert. <lacht> oh Mann, Naja, wo gehobelt wird, fallen Späne. Ja, das ist das einzige, einzige Nachteil, man braucht hier so ein Spezialwerkzeug für die Hunterberegner. und wenn man richtig sich blöd anstellt, dann bricht man es auch gleich kaputt. Gut, also wir haben den Schlauch, wir haben den Anschluss, wir haben den Verbinder, wir haben die Schellen und Schraubendreher, Messer, fertig. Wir buddeln jetzt den Sprenger aus bis zum Verteiler, bis zu der Hauptleitung. Da muss ich wahrscheinlich einen halben Meter in den Rasen reinbuddeln und dann können wir den ersetzen. Je so, vorsichtiger wir jetzt die Grasnarbe hier rausnehmen, Besser können wir sie wieder einsetzen. Oh, ist das schön durchwurzelt. Wunderbar. Gut. So, jetzt zeige ich das mal. So sieht das aus, da laufen die Leitungen längs, da ist der Anschluss, jetzt schneide ich einfach durch, kommt der Verbinder drauf, zack, neues Rohrstück, fertig. Da ist das Ding. Das, das Problem ist jetzt, dass das Rohr sehr hart und steif ist. Jetzt muss ich ein bisschen aufwärmen, jetzt nehme ich mal ein heißes Wasser und kippe da ein Schuss heißes Wasser drauf heißes wasser. <lacht> Mal gucken, ob das reicht. Ja. So, da. Das Ende abschalten, den aufdrehen, ganz wichtig, ganz durchstecken und verriegeln. Perfekt. Sitzt. Perfekt. Die Frage ist, sind wir jetzt mutig und machen gleich alles wieder zu oder testen wir erstmal? Und was ist? Und was ist? Kacke ist. Ah. Jetzt ist er hochgekommen. Aber es ist nicht dicht. Ein zweiter Versuch. Ist es dicht? ist dicht? Dicht! Und das ist, das ist das Coole. Das ist das richtig Coole. Man schließt den oben zu. Dann kommt der Sprenger raus. Und dann kann man hier völlig problemlos Na, ah gut, dann kann man ja völlig problemlos die Düse einsetzen, das ist, also das finde ich wirklich mega cool. So, so. jetzt müssen wir nochmal aufschrauben. Und jetzt gibt es hier natürlich eine Markierung, muss ich genau gucken, ja, kann oder sein, läuft da richtig schön voll. <lacht> In der Höhe ist gut. Okay. Ja, Freaks, das war's. Es ist schon fast die Sonne untergegangen. Richtig schöne Abendstimmung. Echt herrliche Luft. Jetzt fahre ich hier den Wagen weg. Und dann lassen wir mal laufen.